Hallo die Partners, das ist eine neue Folge Frag den Roger Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es mal wieder um etwas Technisches. Ich möchte dir den Unterschied aufzeigen und meine Beweggründe zeigen, warum ich nicht gerne mit externen Kompletttools arbeite, wie GetResponse und wie sie alle heißen. Und äh, wenn dich das interessiert, warum ich mit anderen Tools arbeite bzw. meine eigene Seite nutze mit verschiedenen Tools, dann bleib jetzt dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. So, heute geht es wieder mal um eine etwas technische Sache und zwar ist das, ich sage mal von meiner Seite her, der Punkt, den ich meinen Kunden definitiv empfehle und zwar keine externen Kompletttools zu nutzen. Warum, sage ich dir jetzt gleich. Und zwar geht es hier vor allem darum, dass diese Komplett Tools immer ein quasi in sich geschlossenes System sind. Das heißt, dieses System ist man verpflichtet zu nutzen. Wenn man dieses System irgendwie wechseln möchte, dann bekommt man teilweise die Kunden nicht exportiert, die E-Mail-Adressen nicht exportiert. Man ist also die ganze Zeit immer an dieses System äh, gebunden. Für, ich sag mal so den, den ersten Erfolg, den man erzielen möchte, da habe ich absolut kein Problem mit, dass man sagt, okay, ich nehme dazu zum Beispiel Webflow oder andere äh, GetResponse und wie sie alle heißen. Äh, es gibt sehr bekannte Tools, da ich sage mal so für die ersten 100, 200, 300 Kontakte mit ein paar Umsetzen ist das völlig in Ordnung. Man sollte aber schon sich vorher informieren und nachschauen, ob auch dieses Tool dann entsprechend mit der Exportfunktion aus gestartet ist, so dass man zum Beispiel die E-Mail-Adressen rausholt kann. Und der Punkt ist, warum, dass ich sage, starten okay, aber danach, wenn man es wirklich professionell machen möchte, dann sollte man nicht unbedingt auf diese komplett Sachen äh, Rücksicht nehmen, sondern wirklich das Ganze auch ein bisschen technisch manuell selbst gestalten. Und zwar deswegen, weil ich habe unlängst einen Videodienst, der ich weiß nicht warum, aber die Dienste eingestellt hat, weil wahrscheinlich zu wenig Geld reinkam oder es zu wenig Leute genutzt haben. Und wenn man jetzt diesen externen Dienst genutzt hat, dann ist man jetzt mit dem, was man eigentlich aufgebaut hat, entsprechend verloren. Das heißt, die, die ganzen Videos, die funktionieren zwar noch, aber sie sind irgendwann dann out of date und der Dienst wird nicht mehr angeboten. Und dasselbe kann dir im Prinzip passieren, wenn du einen Komplettdienst nutzt. Das heißt, diesen Komplettdienst von äh, zum Beispiel Webflow oder wie sie alle heißen. Nicht, dass die jetzt äh, so schnell wie möglich Konkurs gehen oder so. Aber stell dir mal vor, irgendein Dienst stellt seine Dienste ein und äh, du musst dich dann umorientieren. Dann ist es doch viel besser, wenn du einfach nur den einen Dienst, den du da jetzt gerade genutzt hast, äh, auf deiner eigenen Webseite zum Beispiel entsprechend austauschen kannst. Jetzt, ich arbeite zum Beispiel im Bereich des äh, Logins, bzw. des äh, eigenen Benutzerlogins für meine Kunden, bzw. für meine privaten, äh, nicht privaten, sondern für meine geschäftlichen Kunden, die zum Beispiel bei mir äh, einen Memberbereich äh, nutzen möchten. Da arbeite ich zum Beispiel mit Digimember. Digimember ist ein Dienst, den es schon mehrere Jahre gibt. Und äh, der wird auch sehr, sehr rege genutzt, weswegen das zum Beispiel bei dieser Firma nie ein Problem sein sollte, da entsprechend äh, diesen Dienst einzustellen. Ganz im Gegenteil, die haben das jetzt äh, massiv weiterentwickelt. Das wurde immer besser, weil auch entsprechend halt die Reputation bzw. die Registrierungen immer zugenommen haben und das wirklich ein tolles Tool ist. Dann gibt es natürlich übrigens äh, vor allem äh, für WordPress und nicht ein anderes System. Und das empfehle ich dir auch. Deine eigene Domain, deine eigene Webseite. Sehr oft musst du relativ viel Geld bezahlen dafür, dass du zum Beispiel auf einem externen Dienstleister deine eigene Domain nutzen kannst. Und das macht das Ganze natürlich schon ein bisschen professioneller, wenn du deine eigene Seite bzw. deine eigene Domain nutzen kannst. Und du bist auch etwas flexibler im Gestalten deiner Seiten. Nicht, dass das bei den anderen Diensten nicht möglich ist. Und äh, zum Beispiel für Videos, da habe ich schon seit mehreren Jahren Vimeo im Tun bzw. in Benutzung und da habe ich vor allem den riesengroßen Vorteil, dass ich den Player komplett individualisieren kann von A bis Z. Ich kann da auch mehrere Logos hinterlegen, wenn ich zum Beispiel zwei oder drei verschiedene Projekte habe mit anderen Logos von anderen Firmen, äh, die dann äh, unten rechts angezeigt werden im Video und habe auch die Möglichkeit, den Player komplett zu individualisieren, dass zum Beispiel nur der Play Button äh, dort ist oder das Video automatisch startet und ich es gar nicht äh, zum Beispiel starten und stoppen kann. Der Nachteil oder beziehungsweise der Vorteil gegenüber YouTube ist, dass ich diesen Player komplett individualisieren kann. Und bei YouTube, da kann ich einfach nur dieses Video einbinden. That's it. Kostet ein bisschen was, aber ich sage mal, für diese Möglichkeit bezahle ich gerne, ich glaube es sind rund Uh, zwei, 220 Franken, die ich da pro Jahr bezahle, uh, die sind es auf jeden Fall wert. Dann uh, kostet natürlich das Ganze immer jährlich etwas. Das heißt, du bezahlst das nicht monatlich. Wenn du jetzt natürlich keine Möglichkeit hast, das Ganze uh, zum vornherein im Jahr zu bezahlen, dann wird es etwas schwieriger. Dann würde ich dir auch empfehlen, uh, mit einem Tool, externen Tool, das komplett alles anbietet, mit Video und allem Drum und Dran zu arbeiten. Und für das E-Mail-Marketing nutze ich schon seit Jahr und Tag Clicktip und die haben jetzt gerade eine Änderung gemacht, nämlich die geilste Änderung, wie ich finde, sie haben jetzt endlich einen visuellen Designer integriert in das ganze äh, E-Mail-Marketing, dass man eben auch seine Newsletter und so weiter ein bisschen ansprechender gestalten kann. Also mal kurz zusammengefasst, erstens, wenn du startest, schau, dass du wenn es technisch möglich ist und du dich damit auskennst, dass du den kompletten Memberbereich Bereich und so weiter äh, auf deiner eigenen Domain selbst machst. Wenn du diese Möglichkeit nicht hast, dann äh, schau, dass du irgendeinen Dienst nutzt wie Webflow, GetResponse und wie sie alle heißen. Äh, es gibt auch spezielle Tools, das eine kann ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger, da muss man am Anfang ein bisschen vergleichen. Du kannst auch mich fragen, das ist absolut kein Problem. Ich kann dich da gerne äh, beraten zu diesem Thema. Aber natürlich auch die zweite Möglichkeit ist dann, dass du dir Dienste zusammensuchst, weil wenn jetzt, nehmen wir mal an, Vimeo würde seinen Dienst einstellen, dann habe ich nur einen Dienst, den ich irgendwie ersetzen muss und theoretisch gesehen könnte ich das dann mit YouTube ersetzen und habe dann einfach ein bisschen weniger Erfahrung oder beziehungsweise ein bisschen weniger Usability, was die Gestaltung des Play Players angeht. Und man kann natürlich alle Videos auch auf YouTube entsprechend anschauen. Das kann man zwar bei äh, Vimeo auch, aber da brauchst du dann definitiv ein Login und ich kann es so einstellen, dass zum Beispiel auf Vimeo die Videos gar nicht angezeigt werden, wenn ich da mich einlogge. Und zum Memberbereich gibt es natürlich auch ein paar Leute, die sagen, ja, musst du das oder dies oder jenes nehmen, BBPress und wie sie alle heißen. Ich bin überzeugt von äh, Digimember, das hat relativ viele Möglichkeiten, auch viele einzelne Möglichkeiten. Und du kannst, wenn du ein einziges Produkt hast, musst du nicht mal dafür bezahlen, starte mit einem einzigen Produkt und dann hast du entsprechend eine gute Vorlage für, deine, für deinen Memberbereich, wo du schon mal ein Produkt damit bezahlen kannst, beziehungsweise ein Produkt entsprechend veröffentlichen kannst. Und wenn dieses Produkt nicht ein kostenloses Produkt ist, sondern eben ein zu bezahlendes Produkt, dann umso besser. Je mehr Verkäufe du machst, desto eher hast du dann natürlich die Möglichkeit, auf dieses jährliche umzusteigen und dann mehrere Produkte anzubieten. Clicktip ist nicht ganz kostenlos. Das kostet mindestens 27 Euro pro Monat. Dann hast du die kleinste Version. Ich bin dort schon seit mehreren Jahren entsprechend auf meine eigenen Server umgestiegen. Ich habe dazu ein Enterprise-Produkt, was mich dann jeden Monat so um die 120 Franken herum kostet, beziehungsweise 99 Euro, je nach Kurs, wie es äh, halt im Moment so ein bisschen ausschaut bei Schweizer Franken zu Euro. Und das ist natürlich ein Tool, was du äh, von jeder Plattform unabhängig nutzen kannst. Also das kannst du nutzen, ob du jetzt WordPress hast oder was auch immer, die haben eigene äh, Möglichkeiten, diese, diese diese Formulare zu generieren für das Newsletter tool und so weiter. Es gibt dort auch die Möglichkeiten, dass du zum Beispiel Split-Tests machen kannst von deinen E-Mails, wenn du eine Liste hast mit 10.000 Leuten. Und das ist eben noch ein Vorteil. Da hast du keine Begrenzung, dass du zum Beispiel sagen kannst, okay, du bezahlst jetzt nichts, dafür hast du nur maximal 2.000 äh, E-Mail-Kontakte, die du da nutzen kannst oder irgendwie 500 und ab 501 kostet es dann. Äh, dann hat es mit oder ohne Werbung drin, das ist bei Clicktip alles äh, weg. Da bezahlst du diese 27 Euro pro Monat und hast bereits schon 10.000 Kontakte drin. Also das ist natürlich auch ein riesiger Vorteil. Es gibt Möglichkeiten, wie du die verschiedenen Tools miteinander verbinden kannst. Das ist auch möglich und äh, deswegen ja, klär am besten ab, was für dich am besten ist. Ich rate definitiv dazu, wenn man sich technisch ein bisschen auskennt, diese Tools eben einzeln zu nutzen, also sprich seine eigene Seite damit zu bestücken und nicht externe Tools zu nutzen. Wenn du aber wirklich mal testen möchtest, ob dein Produkt überhaupt ankommt, dann kannst du natürlich auch so einen, so einen externen Dienst, deinen Komplettdienst nutzen und wirst damit sicherlich auch erfolgreich werden. Ich arbeite mit meinen Kunden so, dass ich denen empfehle, dass sie grundsätzlich mit ihrem eigenen Projekt arbeiten. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass ich das entweder für sie umsetze oder in gemeinsamen Coachings und so weiter entsprechend das anschaue mit den Kunden und das kommt sehr gut an bei denen, mit denen ich das schon gemacht habe. Und äh, die sind auch froh, dass sie da entsprechend Kompetenz im Hintergrund haben. Und mein Bestreben ist es natürlich immer, dass der Kunde nicht äh, die nächsten 500 Jahre auf mich angewiesen ist, sondern dass er das vielleicht irgendwann bei kleinen Änderungen auch mal ein bisschen selber machen kann. Gut, jetzt habe ich ganz viel über Technik gesprochen und äh, wollte dir damit ein bisschen mal so, so die Unterschiede zwischen den äh, externen Kompletttools und eben auch der eigenen Webseite plus einzelnen